Roulette-Rekord. Siebenmal dieselbe Zahl in Folge. Was war die längste Serie einer einzelnen Zahl beim Roulette? Die längste ununterbrochene Folge einer einzelnen Zahl beim Roulette war eine 7er-Serie. Aber auch schon eine 6er-Serie ist wirklich phänomenal. Hier einmal einige historische Sensationen. 9. 6. 1959 El San Juan Casino, Carolina, Puerto Rico, sechsmal in Folge die 10. 9.09.1993, Casino Bristol, England, siebenmal in Folge die 4. 29.02.2004, Spielbank Bad Harzburg, Deutschland, sechsmal in Folge die 8. 20 .11 2006, Spielbank Hannover, Deutschland, sechsmal in Folge die 18. 18.06.2012 Rio Hotel und Casino Las Vegas USA 7 Mal in Folge die 19. Das Jahrtausendereignis im Rio Casino glänzte nicht nur dadurch, dass die Zahl 19 unfassbare siebenmal hintereinander erschienen. Auch die Zahlen vor dieser Serie waren sehenswert. Die ganze Zahlenfolge inklusive der Serie 0, 20, 20, 23, 5, 20. 20, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 15, 19. Die Zero einmal herausgenommen, fiel in 15 Qs 14 mal das zweite Dutzend und in diesem Dutzend mit einer Ausnahme nur die transversale 19 bis 24. Die 19 erschien insgesamt 8 mal, davon 7 mal in Folge als Serie. Aber auch die 20 waren in diesem Permanenzverlauf ein Renner. Gleich viermal landete die Kugel in ihrem Fach. Besonders erwähnenswert ist die unglaubliche Serie des Cheval 1920. In den letzten 15 Würfen waren diese beiden Zahlen zwölfmal vertreten, darunter als eine 9er-Serie. Die 6er-Serie, einer einzelnen Zahl, ist vergleichbar mit dem Erscheinen einer 30er-Serie, einer einfachen Chance oder 19 mal ein Dutzend oder eine Kolonne in Folge. Fällt eine Zahl siebenmal hintereinander, entspricht das einer 35er-Serie auf den EC oder einer ununterbrochenen Folge von 22 Mal dasselbe Dutzend oder dieselbe Kolonne. Dass man einen solchen Roulette-Weltrekord noch einmal zu sehen bekommt, ist zwar wie immer möglich, aber aufgrund unserer kurzen Lebenserwartung im Verhältnis zu Jahrhunderten, die es benötigt, um am Roulette-Tisch neue Superphänomene zu erleben, welche die bisherigen Rekorde schlagen, eher unwahrscheinlich.